Einen Gast warten wir noch. Der steht unten. Dann fangen wir an. Eine Minute wird es dauern. Vielleicht die gute Nachricht zuerst. Wer möchte, darf am Platz gerne die Maske abnehmen. Der Raum ist sicher gut gelüftet und insofern sicher. Aber wenn jemand möchte, darf er natürlich auch herzlich gerne die Maske zum Eigenschutz aufbehalten. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei uns hier im Nationalparkzentrum Haus der Berge. Wir begrüßen zum ersten Mal auch, und das ist tatsächlich für uns heute eine, eine Jubiläumsveranstaltung, insofern, dass es eine, zum ersten Mal eine Hybridveranstaltung ist, sodass wir auch unser Online-Publikum herzlich begrüßen hier zu diesem ersten Wintervortrag in unserer Wintervortragsreihe die eigentlich im Dezember hätte beginnen sollen. Corona-bedingt konnte da der erste Vortrag nicht stattfinden. Das bedauern wir sehr. Aber jetzt starten wir durch. Äh, hoffentlich auch mit den anderen Vorträgen äh, wie geplant und natürlich auch vermutlich im selben Format. Also sollte also, also in den nächsten Monaten ganz normal weiterlaufen. Heute begrüßen wir äh, ja, einen alten Bekannten, möchte ich sagen, bei uns im Nationalpark Berchtesgaden. Den Herrn Dr. Wolfgang Scherzinger. Ich habe mich vorher im Internet so ein bisschen schlau gemacht, was man über ihn erzählen kann. Es sind Unmengen an Fakten, die man über ihn erzählen könnte. Vielleicht nur so ein paar vorneweg. Er ist gebürtiger Österreicher. Er hat aber 2008 die richtige Entscheidung getroffen und wohnt seitdem in Bischofswiesen mit seiner Frau. Ist von 1971 bis 2007 im Nationalpark Bayerwald gewesen. Er ist ausgebildeter Ethologe, Ökologe, Zoologe. Hat sich aber, denke ich, vor allem der Ornithologie auch verschrieben. Hier äh, im ganz Besonderen auch den Eulen. Hat im Bayerwald viel mit ansiedlungsprojekten zu tun gehabt. Ist dort natürlich auch mit dem Luchs in Kontakt gekommen. Klar, dort gibt es Luchse, dort gibt es seit vielen Jahren entsprechende Programme, aber wie gesagt, viel hat er auch mit Eulen gearbeitet und eins muss ich jetzt zitieren, weil mir das hat, das hat mir besonders viel Freude bereitet und zwar ist er seit 2015, 13, ist er in der World Owl Hall of Fame. Stimmt das? Also das ist schon, habe ich nicht gewusst, dass es sowas gibt, aber das ist natürlich gigantisch und das zeigt natürlich auch, welche Koryphäe wir hier haben. Ich lasse jetzt mal den ganzen Internetkram beiseite. Ich habe ihn vor allem kennengelernt als äh, Unheimlich sympathischen, freundlichen Kollegen, den man immer fragen kann, der fachlich unheimlich viel drauf hat, der zu vielen, vielen Themen unheimlich viel weiß. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir ihn heute gewonnen haben für diesen sicherlich sehr spannenden Vortrag über Pinsel Pinselohr's Rückkehr, über also die Rückkehr des Luxus Und wir sind alle schon sehr gespannt, Wolfgang, auf deinen Vortrag. Wir freuen uns drauf. Und wie gesagt, auch herzlich begrüßen möchte ich nochmal die Community zum ersten Mal bei uns heute. Sie sind also nicht allein hier, sondern wir haben eine mir unbekannte Anzahl von Zuhörern und Zusehern, die hoffentlich genauso viel mitnehmen können wie Sie hier vor Ort. Okay, jetzt wünsche ich Ihnen, uns allen viel Spaß. Wolfgang, darf dir das Wort übergeben. Ja, ich... ich freue mich natürlich auch. Erstens, dass ich dieses Thema hier vortragen kann und zweitens, dass das Interesse so groß ist, denn ich möchte heute im Zusammenhang mit den Programmen zur Wiederansiedlung des Luxes die Erwartungen darstellen, die damit verknüpft sind und die Dimension auch, die dieses Projekt über die Jahre bekommen hat und nicht zuletzt natürlich auch über die Querschüsse, die hier schon im Titel angemerkt sind. Man muss sich klar machen, als einleitend, dass ja viel mehr Katzen in Europa gelebt haben. Früher Säbel, Säbelzahnkatze, Hyänen hat es gegeben, Löwen und Leoparden, zum Teil noch bis in das Altertum. Aber der Luchs ist die letzte große Wildkatze, die in Europa geblieben ist. Aber auch die hat das Schicksal getroffen, dass eben vor 100, 150 Jahren auf großen teilen mitteleuropas die art ausgestorben ist ich möchte aber zunächst einen weiteren bogen spannen weil wir uns immer wieder rückbesinnen müssen wie sich unsere landschaft und die fauna und die artenvielfalt bei uns entwickelt hat wir sehen die vergangenheit vor allem die vorindustrielle Kulturen oder Wirtschaft meistens etwas verklärt als Idylle und vergessen dabei, dass in dem Rahmen einer starken Zurückdrängung des Waldes die auch das Naturpotenzial, das die ursprüngliche Naturausstattung großflächig zurückgedrängt wurde. Man hat nicht nur Lebensräume, ausgetauscht sozusagen sondern man hat dann auch gezielt die lästigen und die unnützen tiere verfolgt mit allen mitteln zum teil musste man das machen um sich zu ernähren zum anderen teil auch um die haustiere zu schützen aber die idylle <lacht> trügt man muss sich klar machen was wir heute in mitteleuropa erleben oder beobachten können, ist sowas wie eine Reliktfauna. Der Artenfehlbestand ist ganz erheblich. Ich habe hier verglichen die Auflistung aus dem Buch von Tenius, was an großen Säugetieren bei uns gelebt hat und was heute noch übrig geblieben ist. Und man kann unschwer erkennen, der Wolf, der Bär, der Luchs sind verschwunden, die großen Huftiere wie der Elch. Und der Auerochs natürlich auch. Halb verschwunden der Steinbock, weil er immerhin im Grand Paradiso überlebt hat und dann wieder vermehrt angesiedelt wurde. Und halb verschwunden der Wiesent, weil er doch in den Tierparks und Tiergärten überlebt hat und heute eine Renaissance möglich ist. Aber man muss sich klar machen, wir haben uns daran gewöhnt, dass es so wenig Arten bei uns gibt. Und ich sehe hier durchaus ein Risiko, dass die nächste und übernächste Generation sich auch daran gewöhnt, dass wir nur noch Maisäcker haben ohne große Artenbestand, dass wir Grünland haben ohne Blüten, ohne Schmetterlinge. Das heißt, der Naturschützer muss das im Hinterkopf behalten. Wir haben einen Artenfehlbestand und wo immer denkbar, sollte man das rekonstruieren das verschwinden der großen säugetiere hat unterschiedlichste motive und, und ansätze gängig ist natürlich die idee dass es nützliche und schädliche arten gibt und dass man sich möglichst konzentrieren soll auf das was den menschen nutzen bringt in dem zusammenhang habe ich ja mal aufgelistet von bartgeier bis zum fischotter von der wildkatze bis zu den raub sogenannten Raubfischen hat man alles, was lästig ist und unnütz ist oder sonst vielleicht unseren Betrieb stört, beseitigt mit allen Mitteln. Der, die Jagd auf den Lux ist in alten Stichen immer wieder dargestellt mit Fallenfang. Totschlag fallen. Aber natürlich das Sportlichste war die Jagd mit den Hunden, die den Luchs auf den Baum hinauf jagen und von dort geschossen werden können. Die Methoden kann man schon nachlesen bei Martin Strasser. Das war der Leibjäger des Salzburger Fürstbischofs. 1624 schreibt er ganz genau, wie man Luchse mit welchen Methoden beseitigen kann. Natürlich kann man die Jagd verbremen, indem man den Lux als besonders teuflisch, hinterlistig, grausam, blutgierig und weiß ich was bezeichnet, damit hat dann der Schütze einen größeren Ruhm. Auf dieser diese Dichotomie, also diese Zweispaltung, friedtier muss man erhalten, raubtier muss man beseitigen und die ganze Palette zwischen schädlich, nützlich, indifferent bis lästig die kennen wir noch weit im 20. Jahrhundert, wenn ich an meine Schulzeit denke, in den Schulbüchern war das völlig selbstverständlich, dass man immer betont, was ist nützlich und was ist schädlich. Und Sie, etliche werden sich erinnern, dass noch Ende des 20. Jahrhunderts auch der Naturschutz immer hochgerechnet hat, wie viele Tonnen an schädlichen Insekten von den Meisen und sonstigen Arbeitsvögeln vertilgt werden. Und das war ein wichtiges Argument für den Artenschutz. Die Zahlen habe ich hier aufgelistet, so wie ich sie gefunden habe, für die letzten Nachweise. Die letzten Luchse sind also zwischen dem Anfang des 19. Jahrhunderts bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts noch nachgewiesen worden, wobei Nachweis in der Regel heißt Abschuss. Und das Ganze ist deshalb wichtig festzustellen, diese Zeittafel, weil sich die Juristen ein sehr komisches Modell zurechtgelegt haben, zumindest in Deutschland und in Bayern, in den Jagdgesetzen und im Naturschutzgesetz, hat man einen Stichtag gewählt, wo zum 1. april 1953 entschieden wird welche arten bei uns als heimisch gelten und welche als gebietsfremd gelten und wenn vor 100 jahren ein luchs beseitigt wurde dann ist er nach diesem gesetz heute gebietsfremd während die bisamratten und die die ausgekommenen papageien Fasane und was sonst noch in der landschaft ist die gelten dann als einheimisch das hat bei den Wiederansiedlungsprogrammen am Anfang Probleme gemacht, weil natürlich die Frage, was ist heimisch und was ist gebietsfremd hier völlig falsch interpretiert wurde. Unsere Landschaft hat aber einen ganz großen Wandel mitgemacht, denn diese weit devastierten Wälder, die haben sich wieder erholen können und die Forstwirtschaft hat naturnähere Bewirtschaftungssysteme gefunden und auch der Naturschutz hat sich von der Kult, hat die Kulturlandschaft und mit ihrem Artenreichtum <lacht> pardon, <lacht> gesehen, dass man das ergänzen muss mit den Resten unseres Naturerbes. Und es ist speziell Mitte des 20. Jahrhunderts die ursprüngliche Natur mit ihrer ursprünglichen Artenausstattung ganz neu in den fokus gerückt ein anderes entwicklung zeigt die enormen zuwächse bei den wildtieren das ist ein, ein grafik aus der schweiz weil sie besonders drastisch das zeigt wie die rote linie sind die rehe wie diese huftiere sich in dem wiedergekommenen wald wohlgefühlt haben, enorme Dichten aufgebaut haben, wie sie historisch noch nie da gewesen sind, und natürlich gefördert durch Stickstoffeintrag, der die Nahrungsqualität in der Vegetation noch verbessert. Wir haben also strengere, wir haben also die Zunahme der Waldfläche, wir haben strengere Schutzgesetze, die Hege hat die wildbestände eher zurückhaltend bewirtschaftet dann gibt es immer noch landschaften wo die viecher im winter gefüttert werden auch wenn das gar nicht überall erforderlich ist und damit sind die bestände exponentiell angestiegen wie gesagt in einer dimension wie sie völlig unbekannt war bisher mit der neuorientierung des naturschutzes wo 1970 das Europäische Naturschutzjahr sicher ein Meilenstein war, sind völlig neue Gedanken aufgekommen. Wir müssen nicht nur die Restnatur schützen, sondern wo immer möglich sollten wir als Wiedergutmachung an der bisherigen Übernutzung schauen, welche Arten können wir zurückgewinnen? Vor allem auch Arten, die uns sehr ästhetisch vorkommen und da zählt der Lux zweifellos dazu und es ist aufgekommen, eine neue Strömung, auch sowohl bei den Naturschützern als auch bei den Naturliebhabern oder Freunden, dass man eben viel mehr auf Wildheit, auf Ursprünglichkeit, auf Naturnähe achtet. So schön wie von Schafen beweidete Magerrasen sind, die völlig ausgepowert sind und wo der Humus praktisch ruiniert worden ist. Aber die Rückkehr hat sich im Wald gezeigt, mehr naturnahe Waldbewirtschaftung und auch im Naturschutz. Diese Aufbruchstimmung hat viele neue Aktionen ins Leben gerufen. Von Badgeier haben wir hier gehört, der Biber hat Furore gemacht, Uhu war eine Großaktion, sehr erfolgreich. Ich selber habe versucht, den Habichtskatz zurückzubringen, aber... Die Palette geht bis zum Bierkund, zu Sumpfschildkröten, Amphibien etc. Es war also eine richtige Aufbruchsstimmung, die man sich auch wegen des gestiegenen Wohlstands heute leisten konnte. Ein Eckpunkt, der man hier in der Luxgeschichte unbedingt herausstellen muss, ist natürlich die Gründung des Nationalparks im Bayerischen Wald 1970 weil hier eben auch ganz im Sinne mehr Natur, mehr Natürlichkeit, ein großes Waldschutzgebiet gegründet wurde, wodurch unter Anregung und auch finanzieller Unterstützung von Jimek über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt der Bund Naturschutz in die Möglichkeit gesetzt wurde, Luchse hier freizusetzen. Leider sind diese Daten alle nie veröffentlicht wurden und mehr oder weniger geheim gehalten wurden, so dass wir nur sehr ungenaue Kenntnis haben, was da wirklich gelaufen ist, aber man kann es rekonstruieren aus den Anlieferungen von luchsen aus dem, aus der Slowakei, dass zwischen Oktober 70 und Januar 72 dort auf jeden Fall drei luchse freigesetzt worden sind, das waren alles Tiere, die in der Ostslowakei Wild eingefangen wurden. Der vor kurzem verstorbene Ulrich Wojciechowski hat diese Situation aufgegriffen und über Abspüraktionen etc., wo wir alle mit Langlaufscheren da die winterlichen Forststraßen abgegangen sind, versucht wenigstens eine minimale Kenntnis über den Verbleib dieser Tiere zu gewinnen. Eine Schlüssel- Rolle spielt auf jeden Fall hier der schon erwähnte Tiergarten in Mährisch-Ostrau. <lacht> Denn hier hat der Ludwig Kunz, ein Grafiker, sehr begnadeter Grafiker, <lacht> sich für Luxe begeistert und Luxe eingeführt in den Zoo und auch die Chance gesehen, den Abschuss der Luchse in der Slowakei, umzuwandeln in eine Fangaktion. Es ist ja ewig schade, wenn man diese schönen Tiere abschießt, nur damit sie irgendwo als Bettvorleger herumliegen. Er, er war überzeugt, man kann mehr machen mit diesen Tieren und hat eben diese ganze komplexe Kette von Fang, Quarantäne bis hin zu der Beschaffung der Exportpapiere, alles das im Zoo organisiert. Ich habe ihn hier aus einem Video herausgeschnitten, dieses Bild. Das haben die Lux-Freunde ihm zu Ehren ins Internet gesetzt, weil er ist auch letzten Sommer verstorben. Aber er war, wie man an dem Bild sieht, ein Grafiker und Künstler, der mit schnellen Pinsel diese Lux in allen Lebenslagen darstellen konnte. Ich besitze selber einen sehr schönen Stein mit einem Lux von ihm darauf bemalt. Der Zoo hat, muss man sich vorstellen, 50 Luxe für die Freilassung in den verschiedenen mitteleuropäischen und südosteuropäischen Landschaften zur Verfügung stellen können. Die Motive waren in den 70er Jahren sehr anthropozentrisch ausgerichtet, was aber verständlich ist. Denn ich habe gesagt, der Wald wurde naturnäher bewirtschaftet und die Wilddichte ist explodiert, sodass das überhaupt die Idee eines naturgemäßen Waldbaus blockiert war von Hirschen, Rehen und was sonst sich da draußen an den Pflanzen gütlicht hat. Das heißt, der Forst hat als erstes aufgegriffen die Idee Raubtiere und Anführungszeichen oder Beutegreifer freizusetzen, um ein Minimum sozusagen an Natürlichkeit im räuberbeuteverhältnis verhältnis wieder einzubringen. Man muss sich in Erinnerung rufen, das ist genau die Zeit, wo Horst Stern seinen Film <lacht> Sternstunde-Bemerkungen über den Rothirsch gebracht hat, um hier eben als Knalleffekt die Diskussion Wald, Wild etc. in die Öffentlichkeit zu tragen. Der Forst war also das erste Interessent, und hier hat auch die, das Projekt in der Schweiz begonnen. 1971 hat die Oberforst Inspektorat zusammen mit den Beamten dort ein Luchsbärchen freigesetzt und weitere sind gefolgt. Die, das war zwar, wie heute immer wieder bemängelt wird, ein Konzept, das mehr oder weniger heimlich gelaufen ist, schlecht oder gar nicht dokumentiert, keine Bestandskontrolle, kein Monitoring und sonst was, aber ohne diese Initialzündung im Bayerischen Wald oder hier in der Schweiz, gäbe es alle diese lux nicht, die heute eine ganz andere Dimension und Qualität haben. Links habe ich eingetragen, dass von den Luxen aus Ostrau 16 in die Schweizer Alpen gekommen sind, 10 im Jura freigelassen wurden. In späteren Jahren, wo sich der lux so gut entwickelt hat in der Schweiz, hat man schweizer luchse unter anführungszeichen abgefangen und zwölf von denen innerhalb der schweiz umgesiedelt das ist dieses projekt luno also luchse aus dem alpinen bereich freigelassen in die nordostschweiz da an der grenze zu österreich diese luchse waren alle im ursprung wildfänge aus rumänien nach ähnlichen oder vergleichbaren Motiven sind auch in Slowenien die Luchse freigesetzt worden. Der Herr Job, der auch öfter im bayerischen Wald kommuniziert hat, was mit den Luchsen da passiert, konnte drei pärchen ebenfalls aus der slowakei in einem sehr naturnahen waldgebiet freilassen und seine idee war von vornherein die jäger einzubinden damit die keine opposition aufbauen und hat ihnen mehr oder weniger auch versprochen dass das beutig damit erweitert wird das heißt wenn sich die luchse etablieren dann kann man sie auch bejagen hier war die idee so etwas wie ein natürliches Gleichgewicht zwischen Pflanzenfressern und dem Luchs hier herzustellen. Die Jäger haben das Ganze dankbar angenommen, aber wie sich in wenigen Jahren gezeigt hat, viel zu stark eingegriffen, zumal parallel zur offiziellen Bejagung noch die Wilderei dazugekommen ist, sodass dieser Bestand von seinem sehr progressiven Wachstum schnell zurückgefallen ist und heute zu den Problembeständen zählt, wo permanent gestützt werden muss, damit er nicht wieder zusammenbricht. In der Argumentation hat es jetzt aber in den letzten Jahrzehnten eine völlige Bruchlinie gegeben. Es geht jetzt nicht mehr um Harmonie zwischen Pflanzenfresser und, und Wald und, und Raubtieren oder Beutegreifern, sondern man setzt das auf einen größeren Rahmen, indem man sagt, wir, die ursprünglichen Ökosysteme wurden durch ein Wechselspiel aus den Arten verschiedener Hierarchieebenen, verschiedener Trophieebenen geregelt. Und eine zentrale Rolle spielen da offensichtlich die Spitzenpredatoren. Es gibt hier sehr umfangreiche Literatur aus den letzten Jahren. Und das Ziel heißt jetzt nicht mehr Artenschutz. Ich schütze jetzt den Lux, sondern das Ziel heißt, ich möchte die natürlichen Funktionen im System wieder entwickeln. In der Vorstellung, dass ein... Je kompletter die Artenausstattung in einem System ist, und dazu gehören eben auch die Spitzenprädatoren, die Stabilität und die Elastizität eines Gesamtsystems artenreicher wird und, und, und besser abgepuffert wird. In dem gelben Fach habe ich das aufgelistete Argumente. Ohne Beutegreifer ändert sich das gesamte Gefüge im Nahrungsnetz. Es wären speziell die mittelgroßen Prädatoren dominant. Das ist das Problem, was heute alle raufus haben, dass Füchse, Dachse und Marder in einer unglaublich hohen Zahl draußen ist und damit Küken, Gelege, Broten etc. bedrängen, wie das in einem natürlichen System eher nicht der Fall ist. Aber auch die Pflanzenfresser haben ihre aktivitätsmuster ihr raumnutzungssystem alles das geändert vor allem können sie in viel jüngeren alter bereits reproduzieren als das unter einem system wäre wo sie immer von gezwungen sind ihren Standort zu wechseln und wo nur stabile und sehr erfahrene alttiere zur fortpflanzung kommen das heißt durch den wegfall der Prädatoren wird auch die Reproduktion gesteigert. Und das Ganze wirkt sich natürlich massiv auf die Vielfalt in der Vegetation aus und damit ist man wieder bei dem Argument, dass den Forst interessiert. Nun haben wir hier im Beispiel als Spitzenprädator für dieses Referat den Luchs herausgesucht. Luchs, Luchse gibt es genau vier Arten weltweit, zwei leben auf dem amerikanischen Kontinent, das sind oben der kanadische Luchs und rechts der Rotluchs oder Bobcat, während in Europa gibt es zwei, einen in Spanien, den iberischen Luchs oder Padellux. der ist nach Interpretation der Paläontologen seit der Eiszeit durch die Pyrenäen dort begrenzt worden und hat sich da nicht mehr weiter ausbreiten können. Während der eurasische Luchs ein riesiges Verbreitungsgebiet hat, von Skandinavien bis Sibirien, bis an die Küste von Mongolei und China. Es gibt dann noch diesen Wüstenluchs, der nach der Genetikern gar nicht verwandt ist, aber zur Überraschung eben solche Pinselohren entwickelt hat, weshalb man ihn früher eben zu den Luchsen gezählt hat. Dieser Eurasische Lux hat, wie gesagt, ein riesiges Verbreitungsgebiet. Das Grüne sind die Skandinavier, das Braune die Sibirier, Gelb sind die Mongolen und in Europa haben wir eben den Krabatenluchs, den Balkanluchs noch erhalten, wobei der Karpatenluchs die größte Population ausmacht. Hier muss man sich klar machen, dass es in den Alpen vermutlich einen eigenen Typ gegeben hat und auch in den Pyrenäen, aber beide sind ausgerottet und damit auch nicht mehr wiederbelebbar. Dieser Pardellluchs, das habe ich unten noch einmal angeschrieben, den gibt es nur noch südlich der Pyrenäen. Es ist nun verblüffend, dass Karpatenluchse so uneinheitlich gezeichnet sind. Das sind alles Tiere, die aus dem Gehege, im Gehege fotografiert sind, das ich da über Jahre betreut habe. Und man sieht eine unglaubliche Variabilität von nahezu einfärbig mit wenig marmorierten Tupfen links oben bis rechts unten eine Katze. Die, deren Eltern direkt aus Rumänien importiert worden sind mit diesen wie aufgepinselten großen kontrastreichen Flecken dazwischen gibt es alle Übergänge das hat mit Unterarten nichts zu tun das ist ein, ein, einfach die Variabilität nun ist interessant das ist natürlich vom Alpenlux vom Alpenluchs gibt es keine lebenden Exemplare mehr, aber es gibt natürlich in den Museen und in den Sammlungen noch alle möglichen Fälle. Und bereits 1972 hat Kurt Eiverle in der Schweiz versucht, alle diese Relikte aufzunehmen und er kommt zu dem Schluss, dass in alpinen Bereich der Lux vermutlich nicht so stark gefleckt war, sondern eher einem graubraunen Typ entsprochen hat. Ich habe deshalb hier ein Foto von diesem Präparat aus der Steiermark hineingetan, wo man sieht, ein Luchs mit kaum Zeichnungen und diese Drucke oder Grafiken aus dem 19. Jahrhundert bestätigen ja auch... Ich bin in der Kamera bestätigen ja auch, dass diese Luxe eine sehr beschränkte Zeichnung hatten. Nun, diese ersten Versuche im Bayerischen Wald, in der Schweiz, in Slowenien haben, wie gesagt, eine ganze Kette von neuen Folgeprojekten ausgelöst. Wenn die ersten Projekte alle so ein bisschen heimlich und hinterrücks durchgezogen sind, so sind heutige Projekte hochkomplex und von hoher Qualität, was das Monitoring, die Vorbereitung und das gesamte Protokollsystem bis hin zur genetischen Analyse etc. anbelangt. Ich habe hier in der ersten Zeile Garden eingetragen, weil ich es hier chronologisch gereiht habe, es gibt hier die Zahl 1938 in einer tschechischen Studie. Ich habe dazu leider nichts gefunden, aber möglicherweise hat man im Berchtesgaden ungefähr in der Zeit, wo auch die Steinböcke freigelassen worden sind, mit dem Lux spekuliert. Aber in späteren Jahren hat es. Gutachten gegeben, beispielsweise der Bund Naturschutz, den Dr. Blen, der auch vor kurzem verstorben ist, beauftragt damals unter dem Minister Gauweiler, ein Projekt auszuarbeiten für die Lux-Ansiedlung hier in Berchtesgaden. Das ist damals an Protesten der Schafhalter gescheitert. Das letzte, was ich gefunden habe, war ein Zitat vom Herrn Zierl, dass spätestens mit der Eröffnung dieses Hauses der Berge 2012 ein Lux programm gestartet werden sollte. Aber wie gesagt, die Anzahl ist null. Den bayerischen Wald muss man zusammen sehen mit dem Böhmerwald. Das ist ja eine Landschaft und der bayerische Wald hat ja ursprünglich auch Böhmerwald geheißen. Ist ja die West Südwestabdachung des Böhmerwaldes, genauso wie der Böhmerwald nach Österreich ausstreicht hier eben im Müllviertel und diese drei Areale muss man zusammenfassen. Hier hat es erstaunlicherweise schon Mitte des 20. Jahrhunderts vereinzelt Zuwanderung gegeben. Das sieht man hier in der rechtesten Spalte. Das heißt, Luxus sind hier aus dem aus dem Karpatenraum immer wieder vereinzelt zugewandert. Aber eine große eine große und systematische Freisetzungsaktion hat es erst 82 bis 89 gegeben. Da sind im Böhmerwald 17 Luchse freigelassen worden, auch hier mit Unterstützung des Bund Naturschutz von Bayern. Und das war ein Schachzug, denn bei der Erstfreilassung 70 haben die Jäger gemeutert und dann gesagt, wir möchten den Luchs, aber nur wenn er von der, der natürlich zuwandert, ein ausgesetzten Luchsbestand können wir nicht akzeptieren. Nun, ab 82 sind die luchse zugewandert über die Grenze und damit war die Sache in Ordnung. In der Schweiz, wie gesagt, ursprünglich ausgesetzt 29 über viele Jahre und dann innerhalb der Schweiz die zwölf Tiere umgesiedelt in dem Projekt LUNO, in den Dinariden, das, wo ja Slowenien, Kroatien und teilweise Italien und Österreich beteiligt ist, die schon erwähnte Freilassung von drei Paaren 73, aber bis 21 sind dann ja noch einmal Tiere, neun Tiere nachgeschoben worden und schließlich im Bereich von Tarvis zwei Luchse auf dich noch zu sprechen kommen. Ein sehr aufwendiges Programm ist im Pfälzerwald gelaufen. Hier hat man vorwiegend Luchse eingesetzt, die in der Schweiz eingefangen worden sind. Immerhin 20 Tiere und bis heute gibt es dort Reproduktion etc. und wird mit großem staatlichen Aufwand betreut. In den Vogesen hingegen, wo ja auch über 20 Luchse freigesetzt worden sind, hat es wenig Erfolge gegeben. Da haben die Wilderer oder wie man immer man das nennt, die Wildschützen zu massiv eingegriffen und dieser Bestand ist bald wieder erloschen und lebt die wenigen Luxe, die es heute dort gibt, die leben sozusagen aus dem Kontext mit dem Schweizer Vorkommen und dem Pfälzerwald Vorkommen. Ein ungewöhnliches Programm war im Harz, da hat man zwischen 2000 und 2006 insgesamt 24 Luxe freigesetzt. Die vier, die da in der Klammer sind, sind Luxe, von denen man weiß, dass sie nicht aus dem Programm stammen, aber ebenfalls im Harz herumlaufen, hat wahrscheinlich irgendwer aus dem Kofferraum dazu gesetzt. Luxe, die der Professor Festitic in der Steiermark 1977 bis 1979 freigelassen hat, immerhin neun Stück, die haben sich in kurzer Zeit verstreut. Das war nicht effektiv. In, dem, in Oberösterreich, im Nationalpark Kalkalpen, hat man Luchse freigesetzt, die sofort gute Reproduktion gebracht haben, aber auch hier sind alle Tiere, die den Nationalpark verlassen haben, weggeschossen worden. Und hier hat es wenigstens erstmal auch ein gerichtliches Verfahren mit entsprechender Strafe gegeben. Aber interessant, bei dem Kalkalpenprojekt, das sieht man hier wieder in der rechten Spalte, hier hat es Zuwanderung gegeben und das war letztlich der Auslöser, dass man gesagt hat, wir stützen das durch eine Freilassung. Die Programme in Gran Paradisa, in den Abruzzen, die sind schief gelaufen. Zum Teil hat man einfach zwei Karten freigelassen. Das war nicht sehr produktiv. Aber wie gesagt, in den Startjahren ist ja vieles herumprobiert worden. Was heute hier gezeigt war, zu sehen ist, das sind die offiziellen Zahlen, die es gibt. Und die Karte zeigt, dass es ganz zersplitterte vorkommen hat das grüne sind die skandinavischer oder fennos luchse die sind autochton also sind dort heimisch gelb die tiere aus dem baltikum die zusammenhängen mit den russischen vorkommen auch die sind autochton blau die krabatenpopulation auch die ist autochton dann unten rot der balkanluchs autochton alles andere was man an fleckern da sieht ist durch Freisetzungen begründet worden. Das ist hier DIN, die Dinarischen Alpen, dann Alpen in der Schweiz, JU ist Jura in der Schweiz, VO, VO ist Vogesen und Pfälzerwald, BB ist Bayerischer Wald, Böhmerwald und ganz oben ist eben noch der Harz. Wir haben also hier ein kleinteiliges Mosaik. Die Zahlen sind Annäherungswerte, die wechseln in der Literatur, einfach weil der Flächenbezug sich oft verändert. Ob man jetzt nur Bayern schaut oder den Böhmerwald oder auch den österreichischen Anteil, dann schwanken die Zahlenangaben. Nun, wenn man so viele Luchse freisetzt, das waren ja immerhin an die 200 Luchse, die hier neu zur Neubegründung und Wiederansiedlung freigelassen wurden, dann kann man sich vorstellen, dass die Quellpopulation in der Slowakei und in Rumänien auch irgendwann geschöpft wird und erschöpft wird und das ist ja nicht das Ziel einer Artenschutzaktion, dass man einen Bestand aufbaut und dabei gleichzeitig den anderen vielleicht schädigt. Daher hat man geschaut, was kann man an anderen Strategien einbringen und da war eben das Abfangen von Luchsen beispielsweise in der Schweiz. Ein Versuch, weil dort die Vermehrung sehr positiv war. Und solche umgesiedelten Luchse aus der Schweiz sind also in den Nationalbakalkalpen, in den Pfälzerwald, nach Norditalien und in die Dinarischen Gebirge gekommen. Aber zusätzlich gibt es fast jedes Jahr verwaiste Jungluchse, die aufgegriffen werden, weil die Mütter entweder umgekommen sind oder getötet worden sind und wenn man sie sachgemäß aufzieht und auch in einem naturnahen im Ambiente aufzieht, damit sie also nicht verblöden, dann kann man diese Tiere, solche Findelkinder, durchaus einbringen. So was hat man speziell im Pfälzerwald versucht und bisher mit erstaunlich guten Erfolgen. Das Foto, was ich hier eingespaltet habe, ist ein Jungluchs, der im Bayerischen Wald in einen Hühnerstall eingedrungen ist. Und ich habe den herausgefangen, weil es offensichtlich war, dass das Muttertier umgekommen ist und der Jungluchs versucht hat, einen Hund zu fangen, durch ein Loch hineingeschlüpft und hat nicht mehr herausgekommen. Obwohl das alles damals mit Bezeugung durch den Jagdreferenten und das Landratsamt erfolgt ist, habe ich prompt eine Anzeige wegen Jagdwilderei gekriegt von der Staatsanwaltschaft Passau. Weil einen Lux abschießen ist nicht so schlimm, aber einen Lux einfangen, um ihn am Leben zu halten, ist offensichtlich nicht erwünscht. Oder zumindest war außerhalb des Üblichen. <lacht> Nun, man kann ja nicht ewig Luchse produzieren oder aus, aus dem Gelände abfangen, um diese Programme am Leben zu halten. Deshalb hat man überlegt, ob man nicht auf Nachzuchten zurückgreifen soll. Man hat ja gute Erfahrungen mit dem Badgeier, wie sie ja auch hier läuft, Habix Uhu, Wildkatze, das sind alles Projekte, wo man absichtlich keine Wildtiere entnommen hat, sondern gesagt hat, wir wollen Wildbestände nicht schädigen oder, oder zehnten, sondern wir versuchen das mit Tieren aus der Gefangenschaft nachzucht. Das geht dann, wenn diese Tiere in einer naturnahen Umwelt aufwachsen und sie all den Reizen ausgesetzt sind, die ihr natürliches Verhalten zur Entwicklung bringen. Es gibt hier ein praktisches Beispiel, wo das eben bereits umgesetzt wurde. Das ist der Nationalpark Harz, wo wie gesagt zwischen 2000 und 2006 insgesamt 24 Tiere freigelassen wurden. Und hier hat man sich beschränkt auf Luchse ausschließlich aus der Tierhaltung von deutschen Tiergärten, Wildparks etc. und skandinavischen Betrieben. Ich selber habe da vier Jungluchse beigesteuert, weil ich überzeugt war, dass die Tiere, die bei uns im Gehege mit aufgewachsen sind, wo es Felsen und Dümpel und Bäume und alles das gibt, dass die fit sind für das Leben im Freiland. Aber es hat sich hier ein Problem gezeigt, dass die Tiergärten für den Schaubetrieb keine gezielte Auswahl der Herkünfte gemacht haben, sondern Luchs ist Luchs. Wenn er schön ausschaut, genügt es für den Schaubetrieb und die meisten Tiergärten nicht einmal gewusst haben, welche Unterarten sie halten, zum Teil auch Mischlinge von verschiedenen Unterarten damit freigesetzt wurden. Das ist ein heikler Punkt. Die Genetiker haben festgestellt, dass die Luchse aus dem Harz sich bis heute von allen anderen Luchsen in eurasien genetisch unterscheiden lassen das heißt es ist ein, eine mixtur dort gezüchtet worden die es woanders nicht gibt nun was sind die wesentlichen erkenntnisse wenn man das jetzt vergleicht mit der erwartungshaltung ich lasse die luchse aus und der wald kommt wieder in ordnung ich lasse luchse aus und es wird wieder ein, ein räuber beute verhältnis etc. kann man immerhin feststellen: die Waldlebensräume sind in und den Mittelgebirge und den Alpen für den Luchs voll geeignet. Das ist also nicht so, dass, wie es oft heißt, das sind ver vergangene Zeiten, heute ist alles anders. Nein, die Tiere finden sich perfekt zurecht. Das überhohe Beuteangebot <lacht> hat bei den Freigesetzten luchsen in kürzester Zeit so erfolgreicher Reproduktion geführt. Und was auch wichtig ist: Der Ökotyp des karpatenluchses passt in unsere Landschaft. Er kommt hier mit dem Schnee, mit dem mit den Geländebedingungen zurecht. Aber die Idee, ich lasse zwei, drei Luchse aus und dann habe ich einen, einen Bestand. Das funktioniert so leicht nicht, denn der Flächenanspruch ist um vieles größer, als sich das vorgestellt hat. Wenn ein Lux zwischen 80 und 600 Quadratkilometer, das sind ja riesige Flächen, ab Schreitet, um zu seiner Beute zu kommen, sind, so sind das Flächen, die weit über das hinausreichen, was unsere Waldgebiete und vor allem auch unsere Nationalparks und Schutzgebiete bieten können. Ein weiterer Tropfen, so Wermutstropfen ist, dass man gelernt hat, dass die Luchse keine Kolonisatoren sind, das heißt die Jungluchse schließen sich irgendwann an irgendwo an das areal ihrer elterntiere an aber sie haben nicht den drang möglichst weit herum zu marschieren um eine verbindung mit anderen vorkommen herzustellen das wird natürlich noch verstärkt dieses phänomen durch den hohen fragmentierungsgrad in unserer landschaft die luchse können oft autobahnen Schnellzuglinien Industriegebiete etc. oder auch die baumfreie Agrarlandschaft nicht ohne weiteres queren. Damit wird so ein Verbundsystem erschwert. John Wojciechowski ist damals in seinem Gutachten zu dem Schluss gekommen, isolierte Areale kann man nicht durch Zuwanderung besiedeln, sondern nur durch Freisetzung und er hat gefordert, dass man solche Trittsteine entwickelt. In allen Gebieten, das muss man gleich vorwegschicken, ist der Verlust durch den Verkehr und durch illegale Tötung ein ganz großes Problem. Und deshalb ist es auch ein wichtiges Erkenntnis, eine wichtige Erkenntnis, dass diese Konfliktlösungen vorrangig zu betreiben sind. Was ist nun mit der Idee, dass. Pardon, dass die Freisetzung des Luchses oh ja. zu, einer ab, zu einer Absenkung des Wildbestandes führt und damit die viele Probleme in der Wa ba Verjüngung der Waldbäume zum Beispiel gelost werden können. Hierzu gibt es ausführliche Studien aus dem bayerischen Wald und vor allem auch aus der Schweiz. Und man hat hier gezeigt, Punktuell gibt es das, aber auf großer Fläche wirkt sich das nicht so aus, wie man sich das vorstellt, weil die Reviere der Luchse eben so riesig sind, dass das Abschöpfen der Beutetiere sich nicht so auswirkt. Das Tortendiagramm aus dem Böhmerwald zeigt, dass vorwiegend hier Rehe erbeutet werden, während in den Gebirgen, wie beispielsweise Triglaf oder den Alpen, auch die Gemsen eine wichtige Rolle spielen. Aber im Schnitt sind es 10% des örtlichen Wildbestandes, was die Luchse hier abschöpfen. Und das ist weit unter dem, was über den Jagd, menschlichen Jagddruck auf, äh, entnommen wird. Das liegt eben daran, dass der Luchs ein Anschleichjäger ist, der seine Beute anspringt, mit den Krallen versucht festzuhalten und möglichst schnell einen Kehlbiss zu setzen, der in kurzer Zeit das Beutetier zum Ersticken bringt. Und wichtig ist jetzt in dem Zusammenhang, dass der Luchs eben seine Beute, die er ja nicht in einem Stück verzehren kann, versteckt, meistens mit Schneelaub oder sonst was zudeckt, damit es keine Konkurrenten finden und er dann viele Tage, wenn er nicht gestört wird, das nutzen kann. Bis zu ungefähr 80% Prozent ist der Durchschnittswert, was der Lux von so einem Reh nutzen kann. Dieses Bild da oben habe ich unbedingt einspalten wollen, weil es einfach zu lustig ist. Das stammt aus dem, auf der Website der Lux-Freunde Luchs, im Böhmerwald, wo sich ein Luchs einen Jagdsitz gesucht hat, um einen besseren Ausblick zu haben. Also das ist einfach lustig. <lacht> Die Schweizer haben, ah äh, in der Böhmerwald-Konzept hat man versucht auszurechnen, wie viel Rehe oder eben Beutetiere wir ist, müssen den Jahresbedarf von einem Luchs decken. Dazu hat man die individuell besenderten Luchse über die Zeit verfolgen können. Man kann es jetzt sagen, in der Schweiz haben 14 besendete Luchse, im Schnitt 45 Rehe im Jahr gebraucht, im, in der, im Schweizer Jura 50, im Böhmerwald etwas über 50. Das entspricht ungefähr im, über den Daumen gepeilt ein Reh pro Woche. Man sieht hier rechts das Intervall zwischen 5 und 7 bis 8 Tagen, das heißt ungefähr jede Woche ein Reh. Aber das Ganze muss man eben hochrechnen auf die enormen Reviergrößen. Und wenn da zwischen 200, 300 oder gar 500 Quadratkilometer Revier sind, dann wirkt sich natürlich dieser Aderlass überhaupt nicht aus. Man sieht auch auf den Bildern, wie intensiv diese Beute ausgenutzt wird. Es bleiben da wirklich nur noch die Sachen übrig, die für einen Badgeier zum Beispiel attraktiv sind, nämlich die nackten skelette nun habe ich mehrfach betont dass die startphase so ein bisschen hemdsärmelig und etwas naiv abgelaufen ist sowohl im bayerischen wald wie auch in der schweiz aber heute ist das alles hoch professionalisiert und sowohl durch die gesetze als auch durch wissenschaftliche begleitung und auch durch enorme finanzen die da aufgewandt wurden sehr professionell durchgezogen der lux ist geschützt durch die berner konvention das ist ein vertrag zum schutz der wandernden tierarten wir sehen den luxus hier im anhang 3 also wichtig dann ein meilenstein die konferenz von rio 1992 wo das übereinkommen zum schutz der biologischen vielfalt ausgesprochen wurde und von dem abhängig sind dann die Natura 2000 Konzepte und die FFH-Richtlinien in allen EU-Ländern umgesetzt wurden die den LUX sehr hoch ansiedeln, wie man hier sieht in den Anhängen 2 und 4. Darüber hinaus gibt es Vereinbarungen für den LUX im Alpenraum, dieses Pan-Alpine-Action-Plan. dann hat speziell, ich habe jetzt nur das für Bayern herausgeholt, In, für Bayern hat man im Zusammenhang mit den Problemen mit dem Bär Bruno ein Netzwerk große Beutegreifer aufgestellt. Das ist also ein, ein Diskussionsforum, wo Naturschutz, Touristik, Jagd, Landwirtschaft etc. zusammenarbeiten, um hier... Zu Schlüssen zu kommen und aus diesem Netzwerk ist letztlich der Managementplan für große Beutegreifer in Bayern 2008 geschrieben worden. In dem Zusammenhang gibt es aber noch eine Spezifizierung, in dem die Regierung von Oberbayern die Ansiedlung von Luchsen im Bayerischen Alpenraum als Erhaltungsziel definiert. Bis heute nicht erfüllt, aber immerhin ein Ziel ist ja auch schon was. Der Bund also das bundesamt für naturschutz hat 2015 ein sehr umfangreiches handbuch herausgegeben wo genau geregelt ist wie eu konform bei uns bären luchse und wölfe zu managen sind wie, wie weit der schutz reicht wann eingegriffen werden darf und so weiter was wichtig ist 2018 dass das bayerische Umweltministerium ein Konzept herausgibt, um Wildkorridore und Trittsteine zu entwickeln, damit eben diese, diese Fragmentierung abgefangen werden kann. Und hier ist der Luchs als Leitart eingesetzt worden. Letztlich 2019, die Bonner Konferenz zur Haltung großer Beutegreifer hat noch einmal bekräftigt, dass es ein Ziel ist, diese Tiere zu uns zurückzubringen, um die Ökosysteme möglichst naturnah in ihrer Funktion zu entwickeln und auch die Biodiversität über diese Selbstorganisation zu stabilisieren. In dem Zusammenhang ist eine ganze Fülle von Spielregeln aufgestellt worden, damit alle Länder gleiche Maßstäbe anlegen und vor allem beim Monitoring identische Kriterien anwenden. <lacht> Dazu gehört die, als Technik die Telemetrie, da haben wir links diesen Luchs, der da mit dem Halsband herumspringen muss und ganz wichtig haben sich erwiesen, als besonders wichtig diese Fotofallen, das ist rechts im Bild zu sehen, weil Luchse ein individuell unterschiedliches Muster in ihrer Feldzeichnung haben, kann man über solche Fotosysteme auch die Individuen festmachen, die, ohne dass man sie fangt, narkotisiert oder sonst was. Darin, darüber hinaus kann man gefangene Luchse mit Chips ausrüsten, so dass man also im Fell nachweisen kann, wer es ist und natürlich <lacht> genetische Nachweis über DNA-Spuren. Wichtig ist sind unten diese angeführten. Konzepte wie das Skalp, ursprünglich nur für die Alpen, heute erweitert bis in die Dinariden und übernommen sind, sind Kriterien, die von allen Ländern inzwischen übernommen worden sind, nach denen festgestellt worden wie kann man Beobachtungen bewerten. Das zeige ich als nächstes. Das ist die, die Tabelle aus dem Bundesamt für Naturschutz, die das übernommen hat. Es ist eindeutig ein Nachweis von Luxen, wenn ich den Lebend sehe, fang oder tot finde, wenn ich einen DNA-Nachweis habe oder wenn Fotos und Videos überprüft sind. Unten ist ein, ein gewilderter Luchs, der... Also ein getöteter luchs der hier gefunden wird das ist natürlich ein eindeutiger nachweis die zweite kategorie wäre wenn ich eindeutige spuren im gelände sehe beispielsweise ein luchs der über einen baumstamm balanciert das machen füchse und hunde in der regel nicht und auch wie das muster am riss ist und die dritte kategorie wäre wenn ich vom hören sagen erfahre der und der hat einen luchs gesehen hat zwar gute Kenntnisse, aber es lässt sich nicht rekonstruieren und nicht beweisen. Diese drei Merk, diese drei Kategorien gelten heute für alle europäischen Sachen. Und das ist durchaus wichtig. Ich habe sehr viele Anrufe gekriegt. Wir haben einen Lux gesehen und ich habe dann gelernt, dass man Fragen sich so herantasten muss mit Fragen, bis man drauf kommt, dass das rote Hauskatzen sind. Also wenn es heißt, ja, der ist so lieb und klein, und, dann sage ich so wie eine Hauskatze, ja wie eine Hauskatze. Dann sind, sind das nicht unbedingt Luchse. Aus diesem Monitoring-System sind nun genormte Darstellungen geworden. Man hat sich geeinigt auf ein Rastersystem, das zeigt diese Deutschlandkarte. In allen Ländern wird nach diesem Raster kartiert und über diese Raster wird dann hochgerechnet, wie viele Individuen in der Gegend leben. Luxbestand, Let die letzte Auswertung nach diesem S Meldesystem, also vom Winter21, heißt, in Deutschland gibt es aktuell 194 Individuen, davon 125 bis 135 selbstständige Tiere, das heißt, sie brauchen keine Betreuung durch die Mutter mehr und es gibt 32 Weibchen mit insgesamt fast 60 Jungen, das ist ja an sich sehr erfreulich. Das sind also die Schätzwerte nach diesem Monitoring-System. Unten ist die, der Trittsiegel von so einem Lux. Man, man kann das jetzt natürlich differenzieren nach den Bundesländern. Das, die, das Bundesamt für Naturschutz ist nach den FFH-Richtlinien verpflichtet, solche Zahlen zu sammeln und jährlich eine solche Bestandsmeldung durchzugeben. Die Zahlen schwanken hier natürlich immer ein bisschen, weil es darauf ankommt, welche flächen man hernimmt gerade bei, bei dem bayerischen wald ist das auffällig da gibt es natürlich überall grenzgänger luchse die hinüberwechseln nach österreich oder in die tschechei nach Böhmerwald. und dann muss man sich einigen was sind jetzt wirkliche bayerische luxe und was sind sozusagen grenzüberschreitende aber die zahlen sind als richtwerte sehr brauchbar und man sieht dass bayern hier Vorreiter ist speziell durch das große Vorkommen große Vorkommen im Böhmerwald. Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, das sind die, die luchse aus dem Harz, Rheinland-Pfalz sind die freigelassenen im Pfälzerwald, zugewandert sind die luchse in Hessen und Thüringen und Sachsen. Ein für den Schwarzwald gibt es immer noch ein Verbot, Luchse freizusetzen, aber es sind jetzt immerhin zwei dort nachgewiesen worden. Festgelegt ist bei all diesen Plänen, dass es einen Mindestsatz von effektiven Individuen geben muss. Das ist ein Begriff aus der Populationsdynamik, damit meint man Tiere die sich fortpflanzen, also nicht jeder Luchs, der draußen herumrennt, ist effektiv, die müssen sich fortpflanzen und deren Nachkommen müssen überleben. Das ist also ein sehr hoher Anspruch. Und man muss sich klar machen, wenn es heißt, für eine Teilpopulation mindestens 250 effektive Individuen, das sind dann insgesamt mindestens dreimal so viele Individuen. Also das sind schon sehr hohe Ansprüche. Bei dem Konzept im Böhmerwald, das habe ich unten drinnen, hat man rechnerisch festgestellt, man braucht so an die 165 reproduzierende Katzen. Man weiß heute, dass zwei bis drei Katzen in einem Katerrevier leben. Das heißt, man muss dann entsprechend 30 Prozent Kater dazu rechnen, um diese Population aufzubauen. Die Karte heutiger Verbreitung zeigt im, zeigt im Wesentlichen, dass das hier ein sehr zerflattertes Bild ist. Viele Einzelpunkte, viele kleine Flecken. Dazu kommt, dass die Gründertiere, die man damals importiert hat aus der Slowakei, ja alle aus, von denselben Fängern erworben worden sind sodass die möglicherweise untereinander schon verwandt waren das heißt die gründertiere stammen aus einem engen fanggebiet und da wo man in der schweiz tiere umgesiedelt hat hat man ja auch kein neues genetisches material hereingebracht. und damit ist heute ein problem aufgedeckt dass in den kleinen beständen wie beispielsweise in den dinariden heute schon ein gravierendes inzuchtproblem herrscht das nur abgefangen werden kann, wenn man Luchse austauscht oder eben Verbindungen schafft, damit die über Korridore, Trittsteine etc. von einem Bestand zum anderen wechseln können. Das hat das Bayerische Umweltministerium aufgegriffen und in dieser Karte gezeigt, wie man sich das vorstellt. Vom Böhmerwald eine Achse bis zu den Karpaten, eine Achse in den Harz, nach Süden, über die Kalkalpen in Österreich bis zu den Karawanken und den Dinariden und dann, wenn es gut geht, über Pfälzerwald, Schwarzwald, Jura und Schweizer Alpenbereich, sozusagen einen Ringschluss rundherum. Der grüne Punkt ist Berchtesgaden und man sieht, dass das bisher noch nicht tangiert ist. Mir Hier wäre eine Chance, am ehesten eine Verbindung zum Nationalpark Kalkalpen. In diesem Zusammenhang steht nun die Gründung eines Trittsteinsystems im Grenzgebiet Italien, Österreich, Slowenien, wo man hofft, dass man die Vorkommen in den Dinariden, in den Julischen Alpen, in den Kar äh, Karawanken etc. eine Verbindung herstellen kann zu den Schweizer Vorkommen. Hier habe ich oben eingetragen, die Punkte entsprechend dieser Qualität Skalp Nummer 2, also sichere Nachweise, aber eben auch Drittsiegel und, und Beobachtungen etc. Diese alpenübergreifende naturschutzstrategie hat bisher Gelder von der EU, Fördergelder von der EU im Rahmen von 7 Millionen gekriegt, das heißt das ist den Behörden wichtig. Das ist nicht eine Spielerei, das muss man betonen. Hier sind beteiligt neben der EU, der WWF, natürlich die Regionen Friol, Slowenien, Kroatien und Österreich, die alle Interesse haben, dass dieser Trittstein entwickelt wird. Und in dem Zusammenhang sind im April 14 in der Region Tarvis, das ist hier dieser weiße Kringel da unten mit dem Stern, zwei Luchse freigelassen worden, eine Katze mit dem Namen Jura und ein Kater mit dem Namen Alus. Ich habe hier so einen, der Alus hat einen, beide haben einen Sender gekriegt, da habe ich dieses Foto da eingespaltet, ein besenderter Luchs. Und man hat hier dargestellt die Peilungen zwischen der Freilassung im April bis zum Juli 2014. Und man sieht, die Katze hat sich das Gebiet angeschaut, hat es für gut befunden und ist hier geblieben, während der Alus nach längerem Herumkurven irgendwie abgewandert ist. Und der Kater war etwa fünfjährig, ist ursprünglich in der Schweiz im März 2014 eingefangen worden. Einen Monat später, wie gesagt, in dieser Grenzregion Italien, Österreich, Slowenien freigelassen worden. Leider hat sein Halsbandsender dann nicht mehr funktioniert. Das rote Feld hier unten, das sind die Beildaten und alles andere weiß man nicht. Das heißt, der Lux konnte nicht mehr bestätigt werden. Aber im April 2015 plötzlich ist er in den Bildern der Fotofallen im Grenzgebiet Salzburg-Berchtesgaden aufgetaucht. Man konnte ihn als Alus identifizieren aufgrund des Fellmusters. Das Ganze ist sehr bemerkenswert, denn rein Luftlinie ist der Kater 140 Kilometer quer über die Alpen gewandert. Im Schnitt ist die Dispersion eines Luchses nur zwischen 40 und 50, maximal 60 Kilometer das heißt, er hat das Dreifache von dem, was üblich ist, gemeistert und ist dann eben im Raum Berchtesgaden oder Salzburg gelandet. Das sind diese zwei roten Dupferlen. Bei diesem Monitoring hat es eine wirksame Kooperation zwischen den Saalforsten, den Bundesforsten, der louis oder stiftung wie man das auch ausspricht, dem WWF und so weiter. Gegeben, was eben zu einer sehr guten Fotodokumentation geführt hat. Aber am 5.9., also ungefähr, ja, das muss man sagen, das letzte, das letzte Bild, das man gewonnen hat, war im Mai 17, aber im September 17 ist ein Luchskadaver am Salachsee von einem Bagger ausgegraben worden. Der Kadaver war verstümmelt eingebettet in feucht schlammigen untergrund man konnte aufgrund der feldzeichnung sagen das ist der kater K alus aber man konnte nicht sagen was hier passiert ist hat in der bagger zerfetzt ist er eines natürlichen todes gestorben und vielleicht vom fluss hier in dem stausee angeschwemmt worden ist er an der nahen Straße überfahren worden und hat es gerade noch bis hierher geschafft und ist dann gestorben oder ist hier ein Fall von Jagdwilderei oder illegalen Tötung gegeben. Deshalb wurde der Kadaver noch am selben Tag an das Institut für Zootomie und Forensik übergeben, die hier eine fachlich sehr aufwendige Analyse gemacht haben. Die Erstbegutachtung noch am selben Tag, am 5. September, mit Röntgenaufnahmen, dann eine Computertomographie, also man hat hier nichts ausgelassen an, an kriminaltechnischen Methoden, am 8.9. und letztlich ist der Bericht dann Ende September ausgestellt worden. Und der Bericht sagt, es handelt sich um einen männlichen Luchs im Sommerfell. Dieses Fell wurde aktiv mit einem Messer teilweise Abgelöst, mit einem scharfen Messer wurden Kopf und Vorderbeine abgetrennt, also sicher von einem Menschen und nicht von einem Bagger. Die Bauchhöhle wurde geöffnet und das gesamte Eingeweide entfernt. Was wichtig ist, die Analyse sagt, es handelt sich nicht um eine Erdleiche. Ah, pardon, es handelt <lacht> sich um eine Erdleiche und nicht um eine Wasserleiche. Das heißt, der Luchs ist nicht irgendwo in die Saalach geschmissen worden und dann angeschwemmt worden, sondern er muss da eingegraben worden sein. Das ist immerhin ein, ein interessanter Punkt. Die Röntgenaufnahmen haben gezeigt, es gibt Metallsplitter, obwohl die Eingeweide und alle diese Dinge freigeräumt wurden, die hier das eine Analyse erleichtert hätten, konnte man diese beiden Metallsplitter im Röntgenbild erkennen. Und damit war der Beleg eindeutig, dass es sich hier um einen Abschuss mit nachfolgender Zerstückelung dieses Luxes gehandelt hat. Das Institut hat aus diesen verdreckten und verschlammten Kadaver ein wunderschönes Präparat erstellt, an dem man vieles rekonstruieren kann. Zum Beispiel, dass der Einschuss von vorne passiert ist, frontal und anhand der Verletzungen der Knochen, der Wirbelknochen und der, der Rippenknochen kann man sogar rekonstruieren, wo der Ausschuss war mit dem Pfeil, soll das hier angedeutet werden und aus den, aus den Fragmenten der Geschosse konnte man sogar Eingrenzen, dass es einem Geschoss entspricht, das etwa der, dass es, pardon, einem Projektil entspricht, etwa wie dieser Flitzer der Firma Möller mit dem und dem Kaliber. Also, man hatte jetzt eindeutig gewusst, es handelt sich um einen illegalen Abschluss und man kann auch rekonstruieren, wie das passiert ist. Diese Arbeit ist wirklich bemerkenswert. Denn aus diesem verdreckten Trom, wenn man so will, Kadaver, hat das Institut dieses wirklich geradezu ästhetische Modell erstellen können, das im Anschluss an das Referat hier im Original vorgeführt wird. Es ist ein Ausstellungsstück, das hier an das Haus der Berge abgegeben wurde für Diskussionsbeiträge, für Demonstrationen, für Umweltbildung etc., Jetzt habe ich hier zusammengestellt diese Chronik für, zu dem Alus gefangen, <lacht> etwa fünfjährig in der Schweiz, 14, aufgetaucht im Salzburger-Bayerischen Grenzgebiet im Frühling 15, <lacht> dann mit vielen Wildkameras verfolgt über das ganze Jahr 16 hat sich also hier sehr gut eingelebt und dann eben die letzte Aufnahme im Mai 2017 und dann die diversen Analysen vom Todfund bis hin zum forensischen Bericht. Hier hat man 15.000 Euro Belohnung für Hinweise auf den Täter ausgeschrieben, bisher ohne Erfolg. Wenn man vergleicht, im Harz wurde 2016 ein Lux gewildert, da hat man 25.000 Euro Belohnung ausgesetzt, hat auch keinen Erfolg gehabt und im Bayerischen Wald 2015 bei einem Abschuss 10.000. Das sind alles Summen, die offensichtlich keine Wirkung erzielt haben. Nun, diese illegale Tötung von Luchsen ist leider kein Einzelfall. Sowohl in den Angestammten Populationen, Skandinavien, Baltikum, Russland, als auch in den Ansiedlungsgebieten taucht dieses Problem immer wieder auf. Soweit ich hier die Literatur auswerten konnte, habe ich hier Zahlen eingesetzt. In Skandinavien 38 Prozent der Gesamtmortalität geht auf Kosten illegaler Bejagung, obwohl der Luchs hier legal bejagt werden kann. Das heißt, das wird addiert zu dem, was ohnehin freigegeben ist. Dasselbe Phänomen in Slowenien, wo man gehofft hat, durch Einbindung der Jäger den illegalen Abschuss einzudämmen, ist nicht der Fall. 132 bestätigte Fälle. Das heißt, Dunkelziffer wahrscheinlich mal zwei oder mal drei. Selbst in der Schweiz, wo alles so korrekt abläuft, sind nachweislich 89 Luchse illegal getötet worden. Im Bayerischen Wald 14 luchse verschwunden im Böhmerwald 83 nachweise von luchsen die hier gewildert worden sind man muss sich vorstellen der luchs hat eine sehr geringe reproduktion das heißt er kriegt ein zwei maximal drei oder vier junge im jahr davon sterben 70 prozent im ersten jahr das heißt es gibt eine sehr langsame aufbau der population und das ist natürlich dann ganz gravierend wenn hier immer wieder abgeschöpft wird gravierend auch deshalb weil durch den Abschuss der alten Krater das gesamte Fortpflanzungssystem massiv gestört wird. Die Reviere müssen immer neu besetzt werden. Bis die Katzen sich mit dem arrangieren, vergeht mindestens ein Jahr. Dann hat man bei Ausfall der Katzen verwaiste Junge, die in der Regel umkommen. In den seltensten Fällen werden sie gefunden. Und was nicht weniger gravierend ist, mit jedem Abschuss geht ein Stück an genetischer Variabilität verloren. Das heißt, der Genpool wird permanent eingeengt und das Problem der Inzucht etc. verschärft. Und wenn ich nicht viele Junge produziere, dann fehlt natürlich auch der Siedlungsdruck. Das heißt, ich kann nicht erwarten, dass sich eine Population ausbreitet, wenn immer wieder solche Rückschläge passieren. Hier habe ich eine Grafik. aus der Schweiz, die zeigt, warum das so dramatisch ist, <lacht> weil eben gerade die fortpflanzungsreifen Altersklassen so stark betroffen sind. Die roten Säulen sind hier die illegal geschossenen und das sind die Altersklassen zwischen 6 und 15 Jahren. Also genau die Tiere, die draußen große Reviere haben, sich gut etablieren konnten und reproduzieren, die werden dann weggeräumt. <lacht> Die Motive sind hier aufgelistet von den Schweizer Kollegen. Viele Revierpächter fürchten, dass sie weniger Einnahmen haben, wenn ein Luchs da ist, weil ja dann vielleicht der Gast nicht so schnell zum Schuss kommt. Andere befürchten, dass das Wild scheu wird und die Jagdausübung komplizierter wird. Andere wieder fürchten einfach, dass der Luchs ihnen die Beute wegschnappt und sie dann weniger ernten können. Und letztlich gibt es auch die Befürchtung, dass die Rehjagd, Beschränkt wird, damit man dem Luchs nicht die Beute wegnimmt. Das Ganze muss man sich vor dem Hintergrund vorstellen, vor der langjährigen Argumentation der Jägerschaft, die sagt: Wir müssen jagen, weil es ja keine Luchse und keine Wölfe bei uns gibt und wir ersetzen sozusagen den Jagddruck der großen Predatoren und solange die nicht da sind muss ein Jagdbetrieb aufrechtgehalten werden nun kommen die Predatoren zurück und die Jäger sagen nicht oho, jetzt können wir denen einen Teil wieder ihres eigentlichen Auftrags übergeben sondern die sehen jetzt plötzlich den Luxus oder den Wolf als Konkurrent ein ganz anderes Motiv ist Luxe gezielt zu bejagen um sie zu verwerten dieses Bild da rechts habe ich aus dem Internet und man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wie viele Luxe hier abgeschossen wurden, um dieses Angebot an Rauchware für den Handel bereitzustellen. Aber selbst Kleinigkeiten wie Krallen oder die Ohrpinsel für den Scharivare etc., alles wird hier verwertet und kann vermarktet werden. Um diesen Einhalt zu gebieten und die Sache etwas in Griff zu bekommen, gibt es neue Aktionen in der Tschechei zum Beispiel die Operation Hunter. Da werden systematisch diese Präparatoren, die so irgendwo im Hinterhof, grausliche Sachen mal kontrolliert. Diese Bilder stammen aus dem Bericht von der Frau Rihova die eben genau diese gewilderten Luxe, illegalen Luchse aufspürt, die dort zu Präparaten oder zu sonst was verarbeitet werden. In Bayern haben sich die Schutz Naturschutzverbände mit den Jagdverbänden, Wildbiologen, Kriminalpolizei etc. zusammengetan unter dem Schlagwort Tatort Natur. Man will den Leuten klar machen, die Tötung eines Luxes ist halt kein... Kavaliersdelikt, mit dem er am Stammtisch angeben kann, sondern wird als kriminelle Tat eingestuft und in Zukunft auch entsprechend verfolgt. Man muss sich jetzt klar machen, diese Diskrepanz der Lux ist in Deutschland in der roten Liste in die höchste Kategorie gestuft worden, erst vor kurzem 2020. Und die Gesetzgebung hat sehr streng vorgegeben, was alles passiert, wenn man jemanden erwischt freiheitsentzug geldstrafen entzug des jagdscheins und so weiter aber bis dato kenne ich nur zwei tatsächliche rechtskräftige verurteilungen eine in oberösterreich wo luxe am um, der peripherie des nationalpark Kalkalpen geschossen wurden und eine aus dem nördlichen bayern bayerischen wald das heißt das ganze greift nicht die zweite Sorry. Die zweithäufigste todesursache ist zweifellos der verkehr wir sind ja zerschnitten mit autobahnen und weiß ich was und das ist ein großes problem weil die wenigen luchse die abwandern um andere gebiete zu besiedeln oder vielleicht andere vorkommensbereiche aufzusuchen die werden natürlich an dieser populationsvernetzung behindert es gibt hier eine ganze Reihe von Modellrechnungen, wo könnten solche Achsen sein, fragt, wie weit geht ein Luchs, wo gibt es nahegelegene Waldgebiete, wo gibt es das nächste Verbreitungsgebiet, das sind heute Computerberechnungen, aus denen dann entsprechende Landkarten erstellt werden. Und das ist wichtig, weil, wie ich hier im Balken zeige, mit dem natura 2000 konzept bund und länder verpflichtet sind schutzgebiete geeigneter größe und qualität einzurichten korridore aufzubauen trittsteine zu entwickeln das ganze zu vernetzen und in einem günstigen erhaltungszustand also ein sehr sehr hoher anspruch der hier per gesetz festgelegt ist und bayern hat dem entsprochen und das umweltministerium hat zwei 2018, wie gesagt, den LUX als Leitart für die Entwicklung eines solchen Verbundsystems definiert und wirklich erstaunlich: Flächen eingesetzt mit 200 Quadratkilometer für die Trittsteine und 3000 Quadratkilometer für Schwerpunktgebiete. Bereits heute. Bis heute sind schon 16 Millionen Euro investiert worden für den Bau von Grünbrücken, Leitzäunen und so weiter. Natürlich nutzen das auch Hirsche und andere Tiere, aber Lux als Leitart nach diesen Modellen. Für mich bleibt die Frage: Wo gibt es diese Flächen? 3000 Quadratkilometer, aber vielleicht wird das noch was. Auf jeden Fall ein sehr wichtiger Ansatz. Es ist nun klar, dass der Schlüssel ist die Akzeptanz bei den Bürgern, bei den Naturliebhabern, bei den Touristikern, aber vor allem bei den Landnutzern, sei es Jagd oder Landwirtschaft, wo Konflikte auftauchen. Und hier spielt eindeutig die Umweltbildung eine Schlüsselrolle, die bereits im Kleinkindalter ansetzen kann, wie dieses sehr nette Bild aus dem Projekt. Aus dem Müllviertel, da im oberösterreichischen Böhmerwald zeigt, wo die Kinder überhaupt keine Scheu haben, diesen jungen Lux zu begegnen, vielmehr schon in den Fippern, damit sie ihn auch richtig streicheln dürfen. Das heißt, die Angst vor dem bösen Raubtier muss rechtzeitig genommen werden. Die EU hat dieses Problem erkannt und ein Schwerpunktprogramm erstellt, schon 2013, wo es heißt, die Sicherung einer soliden Koexistenz von Wildtier und Mensch muss das, ist die große Herausforderung und gleichzeitig ein Schwerpunktprogramm, weil es jedem klar ist, ohne diese Klärung der Verhältnisse kann es kein langfristiges Überleben geben. Ansätze zur Konfliktmilderung gibt es bisher bei Haustierverlusten wildtiere werden in der regel nicht ersetzt ich habe zwar unten da in der balken reingesetzt dass in den ersten jahren 1970 im bayerischen wald auf privater basis die jäger 150 d-mark gekriegt haben für jedes Reh, was nachweislich vom luchs gerissen worden ist aber das ist etwas was problematisch ist denn die rehe sind nicht eigentum des jagdbechters oder revierbesitzers sie sind ja herrenlos insofern kann man sie auch nicht entschädigen haustiere hingegen haben einen besitzer und die müssen entschädigt werden ich habe hier aufgelistet in thüringen gibt es die regelung bei Schafen und ziegen im pfälzerwald 100 entschädigung beim harz auch für tiere die im gehege vom luchs getötet werden da ein ausgleichswert nach marktwert am weitesten sind bisher die Schweizer gegangen, die sind ja in allen Dingen sehr akkurat und die haben definiert, dass schadenstiftende Luchse entnommen werden können und genaue Spielregeln. So etwas gibt es in der Schweiz auch für den Wolf und da heißt es, ein Schaden ist dann gegeben, wenn ein Luchs beispielsweise innerhalb eines Jahres 15 Nutztiere reißt oder ein erheblicher Schaden, also das ist die Steigerung, wenn der Luchs 25 Nutztiere in einem Monat, das ist ganz schön happig, oder 35 Nutztiere in vier Monaten, also ein Dritteljahr reist. Aber die Einschränkung, wenn die Entnahme zu einer Schwächung des örtlichen Luchsbestands führen würde, dann ist sie nicht möglich. Aber immerhin, hier gibt es Spielregeln. Ich habe immer wieder betont, dass der Startphase etwas hemdsärmlich gelaufen ist. Das ist heute ganz anders. Es gibt eine Fülle von Spielregeln, Gesetzen, Vereinbarungen und, und Übereinkommen, Regelwerke und so weiter, speziell zum Monitoring. Man kann das auf dieser Liste nicht lesen. Ich habe das sortiert nach weltweit, europaweit, länderübergreifend, also über die Grenzen hinaus bis zu regional. Und deshalb einfach ein Potpourri von <lacht> Emblemen zusammengestellt, um zu zeigen, wie viele Gruppierungen und wie viele Leute sich heute um den Lux kümmern, sei es in Frankreich, in Italien, grenzüberschreitend für den ganzen Alpenraum, für Europa, für die Schweiz, Chora in der Schweiz, Böhmerwald ist unten der hübsche Lux, rechts der Lux ist vom Festi, Institut in Göttingen und ganz unten der Lux mit der Schleife, was immer das bedeutet, ist das Lux-Programm in Bayern. Wir haben heute die Chance, den Lux in seiner Etablierung zu unterstützen. Die internationalen Bemühungen laufen auf großem Niveau, auf hohem wissenschaftlichen und fachlichen Niveau und mit massiver Unterstützung der Behörden und der Geldgeber. Und es liegt bei uns, dass wir diese charismatische Katze hier in unserer Landschaft zurückbringen. Und dass der Lux ausgerechnet das Tier des Jahres 2022 ist, das ist ein Siegel sozusagen, dass uns das gelingen sollte. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Wolfgang, ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Vortrag. Ich bin relativ sicher, dass es viele Fragen gibt, aber vielleicht wollen wir zuerst einmal das Präparat äh, zeigen. Genau. Das Institut für hat eine spezifische... Technik entwickelt, für das hat es auch ein Patent, wo Skelette so perfekt dargestellt werden können mit minimaler optischer Technik. Da werden innen flexible Spezialdrähte eingefädelt, das Ganze gebleicht und wunderschön aufgestellt. Und was wichtig ist für didaktische Zwecke, ist alles voll beweglich. Man kann also einen Lux beim Schreiten etc. nachmachen. Das ist hier ein kompletter Lux und das ist der Alus. Wenn man sich vorstellt, was an diesem Kadaver im Schlamm gefunden wurde, wie grauenhaft das ausgesehen hat, dann ist es unglaublich, dass dieses Präparat daraus gemacht werden konnte. Und hier hat man sogar mit einem Stift den Einschussbahn rekonstruiert, das Projektil sozusagen imitiert, Einschuss vorne, Ausschuss hier und kann jeder nachvollziehen an den Beschädigungen der Knochen. Und das Fell wurde auch gerettet und präpariert. Und es zeigt eben das wunderschöne Farbe eines Luchses im Sommerfell. Und das Institut hat mir den Auftrag gegeben, das vorzustellen. Und eben auch zu betonen, dass das hier als Anschauungsmaterial im Haus der Berge bleibt, für didaktische Zwecke, für Umweltbildung etc. Ist also ein enormer, ein enormer Beitrag, um hier Naturschutz plastisch darzustellen. Ich möchte ich auch noch die Gelegenheit nutzen, um mich beim Institut für Zootomie im Namen vom Nationalpark und vom Haus der Berge zu bedanken für dieses. Wirklich äh, ja, diese tollen Präparate, diese Möglichkeit auch über Naturkriminalität etwas zu berichten, auch gerade in Kindern, in der Umweltbildung etwas beizubringen. Sehr anschaulich auf diese Art und Weise. Also nochmal herzlichen Dank an das Institut. Wir sind sehr froh, dass wir ausgewählt wurden. Hat sicherlich auch was mit der Nähe zu seinem Fundort zu tun, aber uns wäre es natürlich lieber gewesen, wenn er heute noch in der freien Natur äh, zumindest ab und zu zu beobachten gewesen wäre. Ja, schade, dass es ihn nicht mehr gibt, aber trotzdem, wir haben immerhin die Möglichkeit, hier noch einiges an Umweltbildung, an Wissen an die nächsten Generationen weiterzugeben, in der Hoffnung, dass wir hier so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten können, um natürlich auch dem Lux bei uns hier eine Chance zu geben in Zukunft, wie auch immer die aussehen mag. Also nochmal vielen Dank, Wolfgang, für diesen tollen Vortrag. Und jetzt möchte ich natürlich Ihnen, aber natürlich auch der Community online die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Gibt es denn hier aus dem Plenum die erste Frage? Sie haben das Vorrecht zunächst einmal. Gibt es Fragen an den Herrn Scherzinger zum Lux? Ja, bitte, einen kleinen Moment, ich komme. Es geht leider nur mit Mikro. Bitteschön. Wolfgang, eine einfache Frage. Gibt es beim Lux so etwas Ähnliches wie es beim Wolfs gibt? Wenn irgendwelche Beutereste gefunden werden, gibt es da eine Truppe, die die äh, Sicherheit, äh, genetische proben nimmt und die arten bestimmt und äh, beim wolf gibt es das. also wenn irgendwo was gefunden wird was noch irgendwie noch wolf ausschaut dann werden da proben genommen und immer genetisch untersucht gibt es für so sowas ähnliches also das lfo macht das natürlich auch wenn, wenn das angefragt wird aber es gibt keine regionale anstalt das muss man alles nach augsburg schicken oder, oder wen herholen. In Österreich ist es besser gelöst, da gibt es in jeder Region einen Beauftragten, meist entweder ein Veterinär oder ein Wildbiologe oder sonst was, der eine bestimmte Schulung hat und der dann schnell vor Ort ist. Aber sowas weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob das hier schon entwickelt ist. Gibt es eine Frage aus dem Netz? Frage die Kollegen hinten? Ja, die gibt es. Kleinen Moment. Genau. Der Herr Bolem aus der Eifel sagt folgendes. Ich bin sogenannter Luchs und Wolfsberater in der Eifel. Meine Frage wäre, ob es Sinn machen würde, auch hier Luchse anzusiedeln. Ich denke die Eifel und die angrenzenden adennen wären groß genug dafür. Also was ich weiß, gibt es einzelne nachweise von luchsen die sich in der eifel verirrt haben aber das kann ich hier überhaupt nicht beurteilen auf die distanz da braucht es heute eine sehr klare analyse der habitatbedingungen entsprechende vorbereitung natürlich auch der, der interessenvertreter stakeholder und Waldbesitzer, das kann ich von hier aus so nicht beantworten. Aber Eifel ist natürlich heute auch durch einen Nationalpark gekrönt und hat auch wahnsinnige Wildprobleme, Hirsche noch und noch. Aber der Luchs frisst vorwiegend Rehe. Das muss vor Ort entschieden werden. Das kann ich nicht machen. Vielen Dank. Dann wieder die Möglichkeit hier im Plenum eine Frage zu stellen. Gibt es weitere Fragen hier? Ja, Rita, bitteschön. Ja, du hattest vorhin die interessante Karte zu den Vernetzungsstrukturen, wo ausgerechnet eben Berchtesgaden nicht mit vorkommt. Dabei ist hier einer von sich aus auch eingewandert. Könnten wir da nicht mal noch was initiieren, dass wir da auch mit aufgenommen werden? <lacht> Ja, genau, die Karte, dass wir, dass wir da nicht so blank rausfallen. Also wie gesagt, die Chance, wenn, wenn man das als Insel betrachtet, dann hat es keine Langzeitwirkung. Man muss automatisch mit einem Projekt hier auch die Achsen entwickeln. Und in dem Fall wäre eben das nächste Nationalpark Kalkalpen, Gesäuse, Habt sie auch eine Partnerschaft mit denen und nach Osten und nach, nach Westen, nach Vorarlberg oder eben bis Italien. Das, das müsste gesichert sein, sonst wäre das hier wieder eine Insel, die langfristig verkümmert. Nun, ja, na, ich meinte nicht, dass hier eine Insel errichtet werden soll, sondern es, du hattest ja auch dazu gesagt, dass es, glaube ich, bis jetzt da 16 Millionen an Förderung gegeben hat. Und das gibt es sicher nur für die, die in, in der Planung drin sind. Ja. Ja. Okay. Frage an die kollegen noch mal gibt es noch mal eine frage aus dem internet wir hätten da jetzt zumindest mal eine aussage circa 200 lux in deutschland erbeuten circa äh, 10.000 rehe pro jahr 50 rehe pro tier pro jahr dies entspricht nicht einmal 1% prozent der jagdstrecke circa 1,2 millionen rehe in deutschland wer kann hier von konkurrenz sprechen Das wäre so eine aussage die wir haben also die Konkurrenz kann örtlich passieren. Die Schweizer haben das ausgerechnet, dass es punktuell zu einer Entnahme von 40% des Rehbestandes kommen kann. Auf großer Fläche irrelevant, aber punktuell kann sowas passieren. Und das heißt natürlich, dass unser Reviersystem hier sich negativ auswirkt. Weil wenn ein Jäger betroffen ist und sagt ich bin jetzt in einem schwerpunktgebiet da hat eine katze drei junge dann ich muss diesen Lux sozusagen durchfüttern dann ist es was anderes als wenn ich das auf großer fläche betrachte da ist das schweizer system geschickter wo eben diese feinparzellierung nicht der fall nicht der fall ist und man über großräumige sachen denkt das ist ja ähnlich bei den hirschen auch und bei all den wildtieren dass man heute so wie eine Wildtier ökologische Raumplanung braucht, die weit über die Grenzen eines Jagdreviers hinausgehen sondern sich an den Lebensräumen, an den Lebensraumpotenzial in der Landschaft orientiert, dann würde sich das auf großer Fläche sicher ausgleichen. Okay, gibt es hier im Raum, Plenum noch Fragen? Bitte, Herr Pfeiffer. Die hiesige Debatte mit dem Wolf, die sind ja bestimmt bekannt. Und ja. Die hiesige, die, die Debatte mit dem Wolf. Ja. Ja. Genau. Die Landwirtschaftsministerin forderte auch die Entnahme des Wolfes. Meinen Sie, dass das bei einem Luchs zu einer ähnlichen Diskussion käme? Nein. Das ist so, als würde man eine Hauskatze mit einem wildernden Hund vergleichen. Der Wolf ist einfach viel effektiver. Die, die, erstens schlagt die luchs als katze in der regel nur ein beutetier und nutzt es wie gesagt über mehrere tage aus ein wolf nutzt das was er kriegt und wenn er an einer wildfütterung zehn rehe trifft dann bringt er ihm zehn rehe um das haben wir nach dem ausbruch 76 im bayerischen wald gesehen wenn eineinhalb meter schnee ist und die rehe stecken da an der fütterung fest bis daher im schnee dann legen die wölfe die um und lassen die liegen die haben also ein ganz ganz anderes System. Also es gibt hier überhaupt keinen Vergleich. Zum anderen ist der Wolf ein Hetzjäger, das heißt, das Risiko, dass eine Schafherde irgendwo abstürzt, weil sie da über einen Abhang gejagt wird, die ist da viel größer. Der Luchs erzeugt überhaupt keine Panik. Es gibt beobachtungen auch aus dem Wild Wintergatter im Bayerischen Wald zum Beispiel, dass der Luchs ohne weiteres da hineinspringt und sich ein Viech holt, ohne dass das den Rest der Tiere, die da drinnen sind, irgendwie weiter beunruhigt. Das heißt, es gibt keine Panik, es gibt keine Hetze und es gibt nur Einzelverluste. Das ist ein ganz großer Unterschied. Aber sonst weige ich mich hier eine Wolfsdiskussion zu führen. Vielen Dank. Gibt es wieder meldungen Ich kopfnicken beim kollegen bitte die viktoria fragt wie zeigt sich die Inzucht bei luchsen durch welche merkmale ist das bestimmbar das geht primär über genetische proben dass man schaut wie, wie breit ist der genpool wie man kann hier vergleichen wildluchse und die Luchse in einer örtlichen freigelassenen Population und sehen, was da alles verloren gegangen ist an Allelen. Solche Verluste treten auf, einerseits durch die geringe Anzahl an Gründertieren weil man ja sozusagen eine Stichprobe aus der Gesamtpopulation herausnimmt und diese Stichprobe hat bestimmte Merkmale und die sind dann in der neu begründeten Population maßgeblich. Sowas nennt man eine Gendrift. Das heißt, es geht dann in, zum, eventuell sogar in eine andere Richtung, dass Luxe sich anders entwickeln als in der Ursprungspopulation. Das andere ist, dass mit jedem Flaschenhals, wo also massive Einbrüche in der Bestandsdichte passieren auch die Allele, die Vielfalt der Allele reduziert wird und dann wieder nur wenige Lux-Individuen an der Vorpflanzung beteiligt sind und damit diese Inzuchtprogramm wird. Nachweisen kann man das am lebenden Tier nicht. Aber es gibt zum Beispiel in der Schweiz den erschreckenden Befund, dass ein Teil der Luchse Herzfehler hat. Und man nimmt an, dass das eben zufällig durch ein Einzeltier da in die Population gebracht wurde. Und man bemüht sich heute, diese Luchse zu erkennen und aus der Population herauszunehmen, damit sich die nicht vermehren. Jawohl. Gibt es hier im Plenum weitere Fragen? Oh, ich komme. Ja hallo, mich würde interessieren, ähm, gibt es eine Planung oder ein Projekt, dass die, der Luchs wieder angesiedelt werden sollte im Nationalpark? Ähm, und wie würde sich das mit dem Raum und mit der Fläche überhaupt decken? Ist das möglich? Da bin ich überhaupt nicht zuständig. Das sind Entscheidungen, die natürlich auf ministerielle. Ebene getroffen werden müssen. Also eigentlich brauche ich nur die erste Frage beantworten. Es gibt keine Planungen hierzu <lacht> und damit äh, stellt sich momentan natürlich auch nicht die Frage, ob die Fläche ausreicht oder was hier zur Verfügung steht. Naja, das ist ein bisschen dünn. Aber <lacht> <lacht> Tatsächlich hat es ja schon einmal Ansätze gegeben, wie beispielsweise eben ein Gutachten von der Wildbiologischen Gesellschaft München, die damals den Auftrag gehabt hat, eine Luchsansiedlung im Bayerischen Alpenraum zu evaluieren. Die haben damals vorgeschlagen, das Mangfallgebirge. Aber aus politischen Gründen und auch aus organisatorischen Gründen hat man damals sich entschieden, das Ganze im neu gegründeten Nationalpark Berchtesgaden umzusetzen. Der Minister Gauweiler damals war da sehr interessiert dran und auch etwas forsch und vielleicht vorschnell in seinen Schlüssen, weil er das dann wieder zurückziehen musste, obwohl es ein ziemlich ausgereiftes Programm gegeben hat. Aber wie gesagt, ich bin da nicht zuständig für den Nationalpark und sein Management. Das ist natürlich die wesentlich kompetentere Antwort. Trotzdem, die Frage war ja, ob es aktuell Planungen gibt und das kann ich also auf jeden Fall verneinen. Da kommt noch eine Frage aus dem Plenum. Ich war damals bei der Diskussion dabei. Der Minister Gauweiler war sehr dafür, aber gescheitert ist es an den Almbauern, die gefürchtet haben, dass der Almbetrieb durch die Luchse zum Absterben gebracht wird. Was sicher überzeichnet ist, weil es gibt ja sehr viele Gebiete, wo der Luchs zu Hause ist, ohne dass er diese Probleme verursacht. Vielen Dank. Frage an die Kollegen. Gibt es da noch interessante Wortbeiträge, Anmerkungen oder Fragen? Wenn ihre Kinder aufzieht, braucht es überhaupt keine menschliche Hilfe. Die Katze führt die Jungen, die etwa so April, Mai geboren werden, bis zum nächsten Februar. Dann ist wieder Ranzzeit und sie wird neu gedeckt und sie stoßt dann die Jungen ab, die aber in der Regel in der Umgebung zunächst bleiben. Für mich war es immer ein... Ein großes Wunder, warum die Katze, die ihre Kinder nicht länger betreut, weil die Sterblichkeit vielleicht von 75 Prozent auf 50 Prozent reduziert werden könnte. Aber die Schweizer Kollegen haben ja gesagt, dass bei hoher Schneelage auch die Jungluchse derartig im vorteil sind gegenüber den rehen mit ihren breiten pfoten wo sie nicht einsinken dass das vernünftig ist unter anführungszeichen von der evolution die jungen so früh abzutrennen von der von der versorgung durch die mutter wenn die frage darauf abgezielt hat wie man vom menschen aufgezogene Luxe frei lässt, so würde ich das nicht vor dem Zweiten Lebensjahr tun, wenn die Tiere körperlich ausgereift sind. Da gibt es, wie gesagt, Versuche im Pfälzerwald mit Waisenkindern und eine ganze Reihe von sogenannten Pflegefällen ist auch aus der Slowakei nach Deutschland importiert worden, die entsprechend in großen Gehegen möglichst naturnah aufgezogen werden mit minimaler. Betreuung durch den Personen, damit sie nicht zahm werden oder womöglich zu den Häusern gehen, um dort Futter zu betteln. Und das funktioniert eigentlich erstaunlich gut. Danke. Vielleicht noch eine Frage hier aus dem Plenum. Dem ist nicht so. Dann nochmal die Frage an die Kollegen. Die haben noch jede Menge von Fragen, Anmerkungen sehe ich. Vielleicht sucht sie noch eine spannende raus. Herr Rösner fragt, äh, danke für den Vortrag. Gibt es Hinweise auf häufige Krankheitsbilder bei Luchsen in Deutschland, ähnlich wie Reude oder äh, Staube bei Fuchs oder Waschbär? Ja, also Reude kommt vor und ist genau wie beim Fuchs sehr abträglich. Befürchtungen waren in den ersten Jahren, dass Luchse tollwut kriegen könnten, vor allem weil Luchse regelmäßig Füchse umbringen, die sie offensichtlich als Beutekonkurrenten im Revier sehen. Da gibt es aber bis heute keinen Nachweis, dass tollwütige Luchse herumgegeistert werden. Das wäre eine ein, ein riskante Sache. <lacht> gibt es aber keine Hinweise. Aber Reude kommt vor. Man, diese Tiere kränkeln massiv. Man kann sie, man will sie auch nicht behandeln, <lacht> weil man müsste sie ja einfangen Und das Wäre kontraproduktiv. So, und jetzt noch eine allerletzte Frage aus dem Netz. Habt ihr da noch was? Kopfschütteln. Dann, denke ich, haben wir einen guten Abschluss gefunden. Viele interessante Fragen. Mit der Reude. Kompetente, der Reude, äh, kompetente Antworten. Wolfgang, nochmal ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren, sehr, sehr spannenden, ausführlichen Vortrag. Hat uns sehr viel Spaß gemacht, denke ich. Ich spreche auch im Namen hier des Plenums und natürlich auch unserer Community im Netz. Ich möchte natürlich auch darauf hinweisen, Sie können gern noch nach vorne kommen und die, den Lux, die Präparate hier sich genauer anschauen, fotografieren, wie auch immer. Ich möchte Sie nicht entlassen ohne den Hinweis auf unseren nächsten Wintervortrag Anfang Februar, am 3. Februar. Da geht es um Starkniederschläge, die... Ja, durchaus immer mehr zunehmen. Ein Problem, das viele Berchtesgadener, viele Einheimische gerade im letzten Jahr am eigenen Leib gespürt haben. Da gibt es einen interessanten Vortrag bei uns dazu, zu dem ich Sie auch wieder herzlich einladen kann. Ich kann mir vorstellen, dass das Format ähnlich sein wird wie heute. Also die Möglichkeit hier teilzunehmen mit einer entsprechend beschränkten Teilnehmerzahl, aber dann natürlich auch uneingeschränkt über das Netz werden wir das anbieten. Ich äh, darf mich nochmal ganz herzlich bedanken im Namen des Nationalparks für Ihr Interesse, ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg, äh, darf Sie daran erinnern, bitte die Maske wieder aufzuziehen, wenn Sie den Saal verlassen, äh, bis Sie wieder draußen sind aus dem Gebäude. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihnen noch einen schönen Abend und nochmal der letzte Applaus, denke ich, gehört unserem Referenten, dem Wolfgang Scherzinger. Vielen Dank nochmal.